Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man äh, das äh, zweite Projekt des Baukasten des Kosmos, Easy Electrocoding. Hier fangen wir schon an zu programmieren. Die Schaltung ist diese, die ihr hier seht. Ein grünes LED, das ist ein Digital Pin 10. Mm, angeschlossen, ja, und auch an 0 Volt. Diese Linie, diese zwei Leitleisten sind hier am Pin äh, von 0 Volt angeschlossen. So, wenn äh, der Digital 10, also Pin D10, aktiviert, bin, aktiviert äh, wird, dann wird Strom durch den ähm, durch die Leuchtdiode fließen und die LED wird, äh, wird, wird leuchten, ja? So, jetzt müssen wir das Programm machen, um diesen Pin D2 aktivieren. Wenn, wenn es nicht aktiviert ist, ist das auf 0 Volt und weil ich hier unten auch an null Volt angeschlossen ist, ist dieselbe Spannung in, bei, in beiden Enden des Diode und so kann ein Strom fließen. Man muss ein, ein, ein, ein, einen Spannungsunterschied haben und hier äh, eine größere Spannung in diesem Pin als hier haben. Wenn ich äh, den Pin D 10 aktiviere, dann äh, wird er auf 5 Volt ja er hat wenn wir den äh, Pin 10 aktivieren da stellt er sich auf eine Spannung von 5 Volt hier haben wir 0 Volt und dann kann äh, Strom durch die Diode fließen ja so, mal sehen, wie wir das machen mit Scratch for Arduino. Das ist eigentlich kinderleicht. Das ist ja auch für Kinder, für Kinder gedacht, dass sie programmieren, äh, leicht programmieren können. Und ja, hier haben wir die Programmierunggebung des Scratch for Arduino und äh, ich, äh, ihr müsst es schon in der Anleitung stehen, wie ihr äh, diese Programmierumgebung Umbe installieren könnt, ja, in der Anleitung für diesen Baukassen und ihr werdet sehen, wie leicht das ist, so ein einfaches Programm zu erstellen, ja, erst gehen wir zum Menü Steuerung, dann hier, wenn angeklickt, ja. ja, hier, hier steht, steht, wenn äh, dieses, dieses Block angeklickt wird, wird dann will ich, dass das, das Pin D2, D10 aktiviert wird. Dann gehen wird wir hier zu Bewegung, Menü Bewegung und hier, hier haben wir Digital 13 Ohren. on. Ja. ja, so. Ich stelle es hier. So wie ein, ein, ein, ein, eine, ein, ein Putzel und hier, hier steht 13. 13 ja. wenn, wenn ich das, das äh, zum, zum Laufen, Laufen bringen würde, das Digital Pin 13, 13 äh, auf, auf 5V aktiviert, aktiviert. Ja. Ja. Aber ich will, dass das digital, ja, wir haben gesagt, dass dieses bin D10 ist digital 10, ja, dann muss ich hier rechts anklicken und hier kann ich 10 wählen. Hier sieht, ja. Und jetzt, wenn ich hier anklicke, dann soll diese Diode leuchten, diese grüne Diode, diese grüne äh, Leuchtdiode, ja, oder LED im Englisch mal sehen. Ich werde hier, hier anklicken und ja, ja da leuchtet schon unsere Leuchtdiode. Und, und so, so leicht, so kinderleicht, kinderleicht ist es, mit Scratch vor Arduino zu programmieren. Und ja, ja das wäre das Video des zweiten Projektes ganz leichte Programmierung. Und äh, ich verabschiede mich schon. Danke für das Video anzusehen und tschüss bis nächste Video